Und dann gibt es noch mal etwas, was eigentlich spannend ist in der Firma. Wir haben jetzt beides über statische Sachen geredet, also wie viel ist sie wert im Vergleich zu der Grösse und wie sicher ist sie finanziert. Wir haben noch nicht darüber geredet, wie, wohin bewegt sich die Firma. Oder? Ja, die Entwicklung. In der die Entwicklung oder? Und es gibt Firmen, oder? die gehen von oben runter und es gibt Firmen, die kommen von unten runter und es gibt Firmen, die sind einfach horizontal. Und auch das lässt sich beurteilen. Man kann schauen, ob etwas passiert bei einer Firma. Wir schauen zum Beispiel darauf, wachst die im Umsatz? Also ist sie gewachsen bis heute? In dem Fall? Genau, ist sie ja, gewachsen. Ja. Jetzt ist es so, je nach Wirtschaftszyklus wachsen die eine Firmen und die anderen nicht. Das heisst, wir machen wieder das Gleiche. Wir vergleichen das Wachstum mit branchenähnlichen Firmen. Vergleichen. Das heisst, es kann gut sein, dass du ein gutes Wachstumsrating bekommst, mit der gleichen Perzentilrand, auch wenn es abgeht, weil du vielleicht weniger schrumpfst. Ah, okay. ja. ja, richtig. Ja. Gerade beim Aktienkurs kann es ja sehen, dass die ganze Börse runtergeht. Aber die, die weniger runtergehen, die haben immer noch mehr dynamik als die, also ja. positiv oder weniger. Sie ja, sind ja. immer noch besser. Also wir schauen das Umsatzwachstum relativ an zu den Peers. Wir schauen das Gewinnwachstum an, auch relativ zu den Peers. Mhm. Zu den Vergleichsunternehmen machen das Rating für beide Sachen. Und wir schauen dann auch den Aktienpreis an, die Aktienrendite. Ist das eine der eher hochgeht. geht? Wenn an all diese Sachen hochgehen, und wir nehmen das alles zusammen im Wachstumsrang, dann merkt man, es ist eine Firma, die eher sich richtig oben, Richtung Norden bewegt. Und wenn alles eben unterdurchschnittlich ist, unter 50, oder, dann merkt man auch deutlich, dass sie, dass sie sich in einem schlechten Wachstumsverhältnis befindet.